verließen sie ihr Dorf, für ihr Landesbanner kämpfen war ihr Ziel. Sie ließ er zurück, jüngst waren sie vermählt, nur für kurze Zeit getrennt sein sollten sie. Er sagte, Verwahl an diesem Ort, Vertraue auf Malfass und mein Wort, Zuber. So der und rot am Himmel steht, wirst du mich schon heile wiedersehen. Fortzug er, er sah nicht mehr zurück und trennen, benetzten ihr Gesicht. Doch wusste sie, die Zeit wird schnell vergehen. Bald würde sie ihn schon wiedersehen, wenn der. Sie vor seinem Grab, wo die Liebe einst entsprang, Sanft berührte ihr Gesicht, sie spürt seinen Atem nicht, Klagend rot scheint das Firmament. Zwei Seelen bleiben durch die Zeit getrennt, Tag für Tag verging, Mond um Mond verstrich, Die Kunde seines Herz blieb jedoch auf. Ein Jahr ging ins Land, kaum Hoffnung noch bestand, Frauen hoben leere Gräber aus. Nur sie stand noch fest zu seinem Schwur und jede Nacht trat sie hervor allein. und stets wenn die jahreswende kam und der himmel blutlicht von oben sand hob sein geist sich ausgebein hervor und suchte was er zu früh verlor wenn der rote mond erwacht zieht sein schimmer durch Entsprang sanft berührt er ihr Gesicht, sie spürt seinen Atem nicht. Klagend rot scheint das Firmament. Zwei Seelen in Vergessenheit. Im Dorf munkelte man diese Frau, sie sei verdammt an den Schatten der Vergangenheit erkrankt. Und dennoch verblieb sie in Vertrauen, war standhaft in ihrem treuen Glauben und stets, wenn Licht rot Und zu erspähen uns selbst, als ihr Lebensabend kam, weilte sie Alleine und vergang der Mondschein, viel blass auf ihr Gesicht, sie wartet Ihr Lebenslicht erlischt, wenn der rote Mond erwacht Zieht sein Schimmer durch die Nacht, durch die Welt am Berg erklimmt, dort kniet sie vor seinem Grab, wo die Liebe einst entsprang. Sanft berührt er ihr Gesicht. Aus den Wolken bricht ein Licht, ihre Haut zerfällt wie Stab. Eine Seele schwebt empor und sie sieht nun seinen Geist. Sie sind losgelöst von Zeit und der Wind trägt sie davon durch den Wald zum Horizont. Sie nimmt ihn die sie so lange nicht mehr kannt. Klagend rot scheint das Firmament, zwei Seelen bleiben durch die Zeit getrennt. Leuchtend rot schien das Firmament, zwei Seelen waren durch die Zeit getrennt.